Also es gibt ja sehr viele Arten, den Bauch zu trainieren. Du kennst ja wahrscheinlich auch schon tausend Übungen, die du irgendwo gesehen hast, bei anderen abgeguckteren Videos. Da kann man sehr drüber streiten, wie kann man denn wirklich den Bauch stark machen, dass er für deinen Alltag, für deinen Sport auch wirklich gut funktioniert. Und da will ich vielleicht heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil es gibt vier große Fehler, die wahrscheinlich auch, ein von denen wirst wahrscheinlich auch du machen und vielleicht kannst du es dann sogar noch effektiver machen. Also viel Spaß. Den ersten Fehler, den die meisten machen, ist, sie machen isolierte Bauchübungen. Das heißt, sie trainieren ihren Bauch, aber nur ihre Bauchmuskeln und vergessen den Rest. Aber so funktioniert unser Bauch nicht. Unser Bauch möchte in Verbund mit den anderen Muskeln trainiert werden, weil so wirst du ihn gebrauchen können, wenn du zum Beispiel Kreuzheben machst oder andere Übungen, wo der Bauch mit involviert ist. Und zwar arbeitet er immer eng koordiniert mit Hüfte und mit deiner Rückenmuskulatur zusammen. Und so solltest du den auch trainieren. Die meisten trainieren den Bauch tatsächlich wie Bodybuilder nur die einzelnen Bauchmuskeln, dann wird es vielleicht ein Bauch stärker, aber wird sogar dicker. Aber dazu habe ich ja noch ein extra Video gemacht, das wird dann auch noch mal verlinkt, deswegen schau da noch mal rein, äh, wirst du dann auch noch mal mehr dazu wissen, was, wie Bauchtraining überhaupt aussehen sollte, damit es auch funktional ist und dir auch für den Alltag und den Sport weiterhilft. Und deswegen werde ich dir nachher auch zwei Übungen zeigen, wo die meisten Bodybuilder wahrscheinlich scheitern würden. Ähm, vielleicht du auch, wir gucken mal nachher. Guck doch gerne mal bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Account nach oder gerne auch beim YouTube-Account. Da stelle ich eigentlich öfter mal auch ein paar schnelle Videos rein, zum Thema besonders, was das Thema Bauchtraining angeht. Da kannst du dir bestimmt auch was abgucken. Kommen wir zu Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2 ist, du machst vielleicht immer noch Crunches oder Sit-Ups. Dazu habe ich nochmal ein extra Video gedreht, nochmal kurz zusammengefasst, warum das aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Crunches trainieren nur deinen geraden Bauchmuskel, der ist eh meist schon stark genug. Und du gehst wieder in diese verkürzende Haltung rein, die wir sowieso schon haben. Und es kann im schlimmsten Fall sogar Rückenschmerzen provozieren, deswegen lass das. Genauso wie Nummer drei, du machst Übung, Bauchübungen am Gerät. Auch das macht aus meiner Sicht wenig Sinn, weil du dann oftmals da auch wieder in so eine komische Haltung reingehst. Also die Bauchpresse ist so ein Klassiker. Und das ist auch wieder nicht, wie dein Bauch trainiert werden sollte, auf natürliche Art und Weise, wie du ihn im Alltag oder Sport gebrauchen kannst. Deswegen auch das. Lass das oder setz es vielleicht gezielt ein. Vielleicht nach einer Verletzung, okay. Wenn du ein Anfänger bist, okay. Aber auf Dauer solltest du auch freie Übungen machen, natürlich. Fehler Nummer 4, den auch die meisten machen, sie machen das Bauchtraining am Ende des Trainings. Und trotzdem das noch irgendwie äh, macht das man dann sich auch keinen Sinn. Dazu habe ich auch noch ein extra Video äh, gedreht. Schon mal in der Kürze. Hast, wenn du es am Ende machst, natürlich nicht mehr den vollen Fokus und nicht mehr die Energie, die es aber braucht für den wichtigsten Part deines Körpers, nämlich den Core. Darum geht es ja Körper mit und da gehört der Bauch eben wichtig dazu natürlich. Und jetzt will ich dir nochmal beweisen, warum Bodybuilder wahrscheinlich bestimmte Übungen gar nicht mehr hinbekommen würden und zum Beispiel beim Yoga oder Pilates scheitern würden. Bodybuilding bedeutet nicht unbedingt viel Kraft, Bodybuilding bedeutet viel Muskeln. Aber selbst große Kraft bedeutet nicht, dass du es dann auch eine große Bewegungsfähigkeit auch erlangst. Und deswegen, bei den Übungen, die du jetzt gerade siehst, würden sie vielleicht scheitern. Deswegen, aus meiner Sicht, sollte Bauchtraining immer auch ein Core Training sein, dass du den gesamten Bereich in der Mitte einsetzt und darüber halt eine gute Stabilität bekommst in der Körpermitte. Das heißt, trainier ihn immer als Ganzes. Ich tue es auch aber wenn du mehr davon mitbekommen willst, dann drück die Glocke unten, damit du auch das Abo hast und dann kriegst du mehr Videos wie diese, damit du stabil in der Körpermiste bist und vital bist und alles machen kannst, auch dass du Bock hast. Peace.